Sie, ich kann den roten Pulli an dir nicht ausstehen. Er, ich lasse mir doch von dir nicht vorschreiben, was ich anziehen darf. Man muss nicht Psychologie studiert haben, um zu erkennen, die Fronten sind verhärtet. Hilft hier normatives Denken, also was richtig ist und was falsch ist? Zum Beispiel, die Farbe trägt man schon längst nicht mehr. Oder meine Schwester hat erst gestern gesagt, wie gut der Pullover mir steht. Glaubt jemand wirklich, in so einer Diskussion könnte die Antwort kommen, ach so, das wusste ich nicht, das nicht mein Mode ist, ich werde ihn natürlich nicht mehr anziehen. Jeder weiß, das kann nur ironisch gemeint sein. Auch, auch der Hinweis auf die Schwester wird kein Ach so auslösen. Ich befürchte, logische Erklärungen, warum der Partner falsch empfindet oder man selbst richtig empfindet, helfen in solchen Diskussionen nicht weiter. Unterschiedliche Empfindungen in einer Beziehung brauchen etwas anderes als logische Argumente. Wenn beide Betroffene fühlen, dass ihr jeweiliges Gefühl respektiert wird, dann kann das Zerren am Pullover aufhören. Das heißt, wenn der eine merkt, dass der Partner bereit ist, ihm zuliebe auf seinen geliebten Pullover zu verzichten und der andere spürt, dass es seinem Partner lieber wäre, ihm würde auch die der rote Pullover gefallen und er müsste ihn nicht negativ kommentieren. Wenn also der eine spürt, dass der Wunsch als Wunsch und nicht als Befehl ausgesprochen wird und der andere erkennt, dass sein Wunsch respektiert wird, auch wenn es sich um den Lieblingspullover des anderen handelt. In anderen Worten, wenn beide Partner das Gefühl haben, dass ihr Gefühl vom anderen respektiert wird. Wenn beide das Gefühl haben, wir haben jetzt zwar unterschiedliche Empfindungen und Wünsche, aber wir spüren wechselseitig, dass es dem anderen wichtig ist, dass es nicht nur ihm, sondern auch mir gut geht. Dann wird automatisch das Thema roter Pullover nicht mehr als rotes Tuch erlebt. Es besteht da eine gute Möglichkeit, dass sich das Empfinden beider entwickelt könnte. Naja, so schlimm ist der Pullover auch wieder nicht und ich habe auch noch andere Lieblingspullover, die uns beiden gefallen. Auch wenn ein Thema sehr viel gewichtiger ist, wie zum Beispiel, ob der Partner fremd geht oder nicht, ist es genauso eine Empfindungsfrage wie das Gefallen oder nicht eines roten Pullovers. Das unwohle Gefühl, wenn der Partner nach dem Büro mit einem potenziellen Nebenbuhler noch Kaffee trinken geht, lässt sich nicht mit logischen Argumenten über Geschäftsnotwendigkeiten auflösen. Das Gefühl der Partner teilt etwas mit jemandem, das ich gerne mit ihm erleben möchte, lässt sich so nicht aufheben. Egal, ob es sich um so banales wie einen Pullover handelt oder so etwas gewichtigen wie die Befürchtung der Partner geht mit seinen Gefühlen fremd, geht es immer darum, wechselseitig die Empfindungen des Partners zu respektieren. Wenn Paare sich gegenseitig helfen, mit ihren Gefühlen klarzukommen, verändern sich oftmals genau diese Gefühle. Ich bin immer wieder überrascht, wie in kürzester Zeit festgefahrene Fronten aufweichen, sobald das gegenseitige Wohlwollen einsetzt. Plötzlich sind Lösungen möglich, mit denen beide nicht gerechnet haben. Und wie überwindet man einerseits den Reflex, Ich lass mir doch nichts vorschreiben oder verbieten, genauso wie man andererseits den Reflex überwindet, das muss ich vom Partner nicht aushalten oder mir bieten lassen indem man ganz generell eine Atmosphäre in der Beziehung schafft, die das gegenseitige Wohlwollen täglich auffrischt. Was das praktisch heißt, erfahren Sie auf couplecoaching.de.